Hier eine ganz kurze Zusammenfassung der wichtigsten Infos zu den Skalenniveaus, die man für die Arbeit mit Starter braucht. Zunächst mal unterscheiden wir folgende Skalenniveaus. Das erste ist das nominale Skalenniveau, das zweite das ordinale und das dritte ist das metrische Skalenniveau. Das metrische Skalenniveau kann man nochmal unterteilen nach einem Intervall- und ratio Das ist allerdings für die praktische Anwendung erstmal nicht relevant. Beim nominalen ist es so, dass die Ausprägungen der Variablen, die wir dort haben, nicht in eine Rangfolge gebracht werden können. Beispiele dafür sind solche Variablen wie zum Beispiel das Geschlecht oder die Religionszugehörigkeit oder die Haarfarbe oder irgendwelche Merkmale von Befragten, die keine Rangfolge haben. Also ich kann jetzt nicht sagen dass die Rangfolge bei der Haarfarbe ist blond, brünett, dunkel oder dunkel, brünett, blond. Da gibt es einfach keine Rangfolge, die sich aus den Ausprägungen der Variable ergibt. Genauso auch bei den Variablen Geschlecht und Religionszugehörigkeit und allen anderen nominal skalierten Variablen. Ordinal skalierte Variablen dagegen haben eine Rangfolge in den Ausprägungen. und Beispiele dafür sind äh, sogenannte Likert-Skalen, bei denen abgefragt wird, wie zufrieden sind Befragte äh, beziehungsweise wie stark stimmen sie bestimmten Aussagen zu. Also sagen wir mal, es fängt an mit äh, sehr starker Zustimmung. Punkt, Punkt, Punkt. Also es geht dann immer weiter mit verschiedenen äh, Zustimmungswerten. Eher zustimmend, teils, teils weniger zustimmend und so weiter. Dort hat man eine Rangfolge drin, weil man sagen kann, jemand, der sehr stark zustimmt, stimmt eben stärker zu als jemand, der eher zustimmt. Allerdings kann man noch nichts über die Abstände sagen. Und das kommt über den metrischen Skalen dazu. Hier ist also eine Rangfolge drin und die Abstände sind bekannt bzw. interpretierbar. Und ähm, Beispiele dafür sind solche Variablen wie zum Beispiel das Einkommen oder das Alter. Oder die Körpergröße und so weiter. Dort haben wir also eine Rangfolge. Wir können sagen, dass eine Person, die 50 Jahre alt ist, älter als eine Person ist, die 40 Jahre alt ist. Und wir können auch etwas über die Abstände sagen. Wir können sagen, die Person ist eben 10 Jahre jünger oder älter. So, das ist eigentlich alles, was man zu den Skalenniveaus wissen muss, zur Anwendung in Start viel Erfolg!